Hat der Emil schon jemals in seinem virtuellen Leben einen Shitstorm geerntet? Der Emil betreibt ja selbst keine Accounts und keine Kanäle. Er ist persönlich auch auf keiner einzigen sozialen Plattform aktiv. Wie jeder Prominente überlässt der Emil die Betreuung seiner Fanseiten seinen Mitarbeitern, also uns. Was so viel heißt, wir kriegen dann den ganzen Müll zu schlucken. Also voll auf die 12. Hofer, du hast es sicher schon von diesen Trollen gehört. Du meinst diese Fabelwesen aus der nordischen Mythologie? Nein, ich meine die Internet-Trolle, die die mobben, die die fertig machen. Ja, natürlich, vom Hörensagen. Persönliche Erfahrungen habe ich da noch keine gemacht. Dafür haben wir auch viel zu wenig Abonnenten und viel zu wenig Leute, die unsere Sachen teilen, geschweige denn auf Gefällt mir drücken. Ach so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Hin und wieder wirf ich einen Blick in die Kommentarspalte und da stehen schon ein paar nette Sachen. Oh ja, es schmeichelt dann schon dem Ego. Ihr zwei seid wirklich lustig, vor allem der vollschlanke Dicke. Hofer und Che gehören für mich zum wöchentlichen Pflichtprogramm. Und mit dem Hofer würde ich gern mal ein Bier trinken gehen, gerne auch zwei, zwinker -Smiley. Ohne Hofer und Che würde es in unserem Land überhaupt keine Polizatiere geben, danke dafür. Und ist der Hofer wirklich verheiratet oder eventuell doch noch zu haben? Herzchen-Symbol. Geht, das hört sich an, als wärst du der Begehrtere von uns beiden. Naja, wie gesagt, das schmeichelt halt dem eigenen Ego. Na, super. Aber es gibt nicht nur Lob für den Hofer. Ihr zwei habt wirklich was im Kopf. Und was der Hofer nicht erklären kann, erklärt dann der Emil. Daumen hoch Symbol. Hofer und Che ist für mich das Größte. Dem Hofer könnte ich stundenlang zuhören. Und der Emil ist so süß. Kussmund. Hofer, Che und Emil, die größten Helden unserer Nation. Kann ich mal Autogramme vom Hofer und vom Emil bekommen? Jetzt zeig mal her, jetzt möchte ich wissen, wer das geschrieben hat. Der schöne Tiroler, Tiroler Rebell, Bärtiger Bäriger, Freiheitsandi, Andi H. Hofer, das ist ja alles von dir! Ja, ey, ich hab mir halt gedacht, wenn schon sonst keiner was schreibt und liked, dann leg ich mir ein paar Accounts an und mach das selber. Hofer, du bist ein Troll! Na, aber sicher nicht. Trolle schreiben nur Negatives und Negatives wirst du bei mir nicht finden. Nur Gutes über uns zwei, also mir und mir Emil. Hofer? Trolle überhäufen eine Person oder einen Account mit Likes und Kommentaren und teilen die Beiträge. Auch auf anderen Plattformen. Es ist völlig egal, ob positiv oder negativ. Bist du da sicher? Ganz sicher. Und danke, dass ihr bei dir so gut wegkommt. Es wird schon reichen, wenn sich der Hofer nur mit dem Emil unterhält. Der lästige Blonde nervt ja nur. Kommentar von Tiroler Freiheitsgeist an Ho. Naja, immerhin besser als das. Soll das witzig sein, ihr zwei möchtet gern trotteln? Wenn ich euch auf der Straße erwischt, dann gibt's was kräftig auf die Nüsse. Hofer und Che, ihr seid schierch und dumm. Belästigt uns völligst nicht weiter mit eurem Sprechdurchfall. Die fette Sau und das geschockte Händel schon wieder. Und soll der Stoffbinguin witzig sein? Verzirkt euch wieder unter dem Stahn, aus dem ihr krauchen seid und krepiert's. Verstehst, es tut echt weh und ich wollte einfach was dagegen halten. Ach, das... Das brauchst du alles nicht so ernst nehmen. Ach, das war's ja, aber trotzdem, es geht mir auch. Nein, ich meine, die, die Kommentare, die, die sind von mir. Eigentlich sind alle negativen Kommentare von mir. Ich bin, ich bin auch ein Troll. W warum hast du das gemacht? Nein, weil ich mal gelesen habe, dass negative Kritik zehnmal so viel Leute erreicht wie positive. Und nachdem keiner einen Verriss geschrieben hat, habe ich mir gedacht, naja, machst du das halt selber. Aha. Und meinst dass das was braucht hat? Meine positiven, deine negativen Kommentare schauen uns jetzt mehr Leid zu? Na, Um das anständig zu machen, braucht man ein richtig anständiges Budget. Das haben wir nicht und deswegen spielen wir bei den richtig großen Shitstorms auch nicht mit. Toi, toi, toi.